Hey Leute, ich bin's Conny und jetzt geht's weiter mit Fortnite Battle Royale! Mit dabei sind wieder Dylan, Dust, Roblox Felix und Play 2. Viel Spaß! Wo gehen wir jetzt hin? Wieder Daily Boogler oder? Ich will wieder swingen können. Ja, dann müssten wir wieder Daily Bugle gehen. Aber irgendwie sind die Rucksäcke auch immer in derselben Position, also... Ich meinte genau deinen, weil ich deinen gesehen hab. Cool. Nein, jetzt Anton... Oh. Hier sind doch sowieso vier Stück. Anton, hast du deinen Spidey schon? Ja klar, als erstes abgeholt. Na ja, klar. Erstmal Spidey. Oh, Anton, als nächstes musst du das Editieren lernen, ne? Was? <lacht> ja, das Nein! Das muss ich nicht lernen. Solche <lacht> Skills braucht man nicht. Wie, <lacht> Torki, braucht man eigentlich wirklich nicht? Zumindest abonnierst du. Hier, Anton, willst du? Ich brauche eigentlich ein bisschen Money, aber... Ah ja, sowas trinken ist gut. Ach, wäre Hat jemand auf gebrauchen. uns geschossen? Äh, ich habe gerade aus Versehen geschossen. Okay. Na, dann glauben wir dir das erstmal. Ah... <lacht> <lacht> So, alle Ey. da, alle da, die wollen. Dann warten wir hier, Anton. Ja. Yeah. Was, ihr macht gerade Sprinkler oder was macht ihr? Wir warten. Ich will werfen. Auf euch. So, alle da. Ach. Ich häng voll hinten. <lacht> alles gut, alles gut, wir haben nur einen Kill gemacht. <lacht> ihr macht die ganze Zeit Kills. Ich spiel <lacht> einfach mit Pros. Ich hab die einen Gegner gesehen. <lacht> ich glaub, wir spielen einfach mit Noobs. <lacht> <lacht> oh, da ist jemand, da hinten ist jemand. Welche Richtung? Äh, 156. Hinter dem Stein, da du hast ihn. Hab ihn einmal? Der ist sehr low, der eine, ja. Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, Viel Spaß nehmen. Oh, ja, ah, immer ich hab nehmen. <lacht> das war gerade so cool. Ich habe mich noch nie so cool gefühlt. Die liebe es zu finishen. Oh, also, du musst dir vorstellen, da sitzen gerade irgendwelche Kinder, die das Spiel überhaupt kaum können. <lacht> oh, denken nein, sich was, nein! <lacht> wo wie hier noch so weggekrabbelt ist. So, wir sind in Tilted angekommen. Wo sind ja. die Gegner? Ja, wo seid ihr, Leute? Es sind halt nur noch 23. Ich weiß eh nicht, warum landen die nicht eigentlich alle bei Spider-Man, hä? Die ja, landen, glaube ich, alle irgendwo? bei Tilted, weil Ehrenmänner landen bei Tilted, um so eins gegen eins, um sich zu beweisen. Und weil Tilted ja, heute ja. wieder ins Spiel gekommen ist. Ach, das kam heute dazu? Ja, vor ungefähr cool. ein, paar, vor ein paar Stunden. Oh, <lacht> das macht Sinn. Ey, das Ding ist, das ist mega, mega so okay. Lustig. Aber wir stehen ja auch ultra offen einfach rum. Ne? Ja. Lech, Lech, ist kein ja, wie ein Jungs. <lacht> die Gegner sind keine Ahnung, wo soll, sollen die Gegner bitte sein? Existieren überhaupt noch Gegner? Ich weiß es nicht. Spielen wir vielleicht nur gegen Bots, weil, weil ich ein Loop bin, weil ich das erste Mal Fortnite <lacht> spiele? Kann das sein? Ach, wir haben ja auch die ganze Zeit gewonnen. Ey. Oh, da hinten ist einer. <lacht> Jetzt, jetzt geht nicht, jetzt muss ich immer erstmal ein Traum. Oh, ihn, oh mein Gott, ich habe ihm so nett Hit gegeben. Er ist tot. Ach, ich, <lacht> ich hab's nicht gesehen, aber ich oh, bin oh, stolz oh, auf dich. Über 150 Meter. Oh, oh, das ist. Oh mein Gott, da ist Ronaldo, Anton. Ronaldo! Ey, Daniel, das ist, das ist meiner. <lacht> <lacht> das ist ein da ist auch noch irgendwo einer. Hab ihn. <lacht> <lacht> oh, die Zone kommt. Oh, <lacht> ist hier. Ja, dann wächst bei ihm. Oh Gott, wir chillen. Hey, Leute, ich will nur ein bisschen chillen. Ich wollte doch nur ein bisschen chillen. Oh, da ist einer. Habin. Oh, ich werde von der Seite abgeballert. Auf sein Mate. Okay, Habin. Ich musste nur herausfinden, wo die Shotgun ist. Habin ihn, der hat keinen Spaß mehr im Spiel. Okay, es ist nur noch... Ich habe Probleme damit, Waffen zu wechseln, aber das Gute ist, die Gegner sind so schlecht. <lacht> ja. Ich hab alle Zeit der Welt. <lacht> ich stand da so, eine Waffe ausgerüstet, nächste Waffe ausgerüstet. Ach, das ist die Shotgun. Bam, tot. <lacht> Ach, da ist er. Ich hab ich den mit dem Ding. Warte, lass Anton, gib Anton. Okay, gib Anton. Okay, ich geh weg, ich geh weg. Oh, Anton. Yeah. Wow. Das war zwar richtig peinlich, weil ich irgendwie so dachte, mm, mm. Aber ich hab's geschafft, mein erster epischer Killsieg. Ich bin so schlecht, aber ich gewinne trotzdem. Aber ich würde sagen, nee, das reicht erstmal. Echt? Okay, wir können oh. noch weiterspielen. Okay, eine Runde noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Okay, wo landen wir? Wieder Bugle. Bugle. Und ja, aber da, da können welche jetzt. Ja, ist egal. Die holen wir uns. Als ob keiner hier wieder gelandet ist. Ja, die wollen alles töten, glaube ich. Ich glaube auch. Also ich glaube, mit dieser Taktik, die wir hier gerade fahren, kann man einfach überhaupt nicht mehr verlieren. <lacht> also, Und nur noch Wins in Fortnite. Ja. Beste Fortnite-Strategie. Ja, mit diesem Trick gewinnst du jedes Match. Keiner macht ein Video davon. Ich mache ein Video. Ja. Ist dir das nicht wir aufgefallen werden. die ganze Zeit? Das so, doch, doch, doch, doch, okay. Daniel kriegt oh, das nicht schau. mit, dass wir jetzt schon vier Runden Fortnite aufnehmen. <lacht> Das wusste ich auch nicht. Oh, da ist jemand. Hier sind überall Leute. Und hier ist auch einer. Ja, ich gar nicht gesehen. Und da ist auch einer. Was war der? Spiel. Oh, oh. Irgendwer hat das Ding sauer gemacht. Oh Gott, Daniel. Aber uns tut der, glaube ich, nichts, ne? Wir haben nichts getan. Chill! Yeah. Von Er wird ja. ja, <lacht> einfach von allen Seiten beballert. Wir chillen oh, einfach! Oh, ist noch einer! Wir chillen! Ich schwinge jetzt das Ding an, yeah! Das geht eigentlich ab! Yeah! yeah. <lacht> Warum schießt du ihn ab? Action, nicht, Action Leute! Ja, weißt du, Action! Schießt da noch jemand auf uns? Ach komm, wir schießen auf das Teil! Aber es ist so nett! Nee, wir machen das jetzt weg! Oh, Oh! oh. mal die Deckung hin? <lacht> er hat gegessen einfach. Also. Ich werde nicht gegessen, ich bin weg. Oh, ich bin, dran, ich bin dran, ich bin dran. Meine Tür <lacht> raus. Hau ab dort, wir sind schon längst weg. Wir haben <lacht> dich im Stich gelassen. Wir sind Kilometer weit entfernt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist was passiert. <lacht> Und das war gut. <lacht> Ich stehe immer da und wechsle so Waffe hin und her. Ich krieg's nicht hin. Ich hab meine Sniper weggeworfen. Na ja, gut. Ja, ich hab mir kurz noch eine neue Sniper geholt. Warten wir da? Und hat, hat jemand von euch ein Schild? Oh, wir werden abgeballert. Hey, du! Was wollt ihr das, ne? Was du, wollt ihr das, ne? Was das willst du von aber mir, hä? Ich <lacht> hier gesessen und die laufen zu dritt, das Lauf? Das muss er sich auch denken, eigentlich. Also. Wir sitzen und hier. sich so, ah, das ist ein Überfall. Und, und wir so, so. Nicht den. Nicht ja, den. Ja, da, Ich hab erst mit der Star. Oh, da schießt doch jemand. Ey, auf die mich. kriegen einen Kronenbonus, ne? Ach, Ach da. Ja, okay. ja, das war's ja, dann ey, wohl mit dem. Ey, das kann doch nicht ehrlich sein. Sei Rutsche <lacht> verwenden. Da hinten das schießen so Leute, nice wollen wir die Spiel. abballern? Ja, da sind Leute, ja. Markiert Natürlich. sie mal, bevor ihr auf sie schießt. Ja, da, irgendwo. Da. Oh, da. Nee, da ist keiner. Oh, ich wurde oh, ich wurde angehittet. Okay, da schießt auf mich, aber ich schwinge jetzt weg. Da, da. Und kommt zu dir, Fu äh, Daniel. Da ist Abin. auch bei mir einer. Ja, Perfekt. da war jemand bei dir. Dann... Dann oh würde Strinkler. ich sagen, jetzt können wir rumschwingen. Ich hab einen. Hörst du einen? Oh. Easy. <lacht> okay. Epischer oh. Sieg, Leute. Epischer Sieg. Ich jetzt meine Belohnungen in der, in der Lobby ab. So, das war jetzt unser viertes Match Fortnite. Das war mein viertes Match <lacht> Fortnite insgesamt. Vierter Sieg. Ja, wir gehen jetzt zurück zur Lobby. So, ähm, wie kann ich meine Stats anschauen? Äh, gehst auf Karriere. Karriere. So, gibt es insgesamt? Okay. Siege insgesamt. Gut, ich ah, habe nee, das Team. Drei Siege. Dreimal Top 3. Äh, Dreimal Top 6. 6 Eliminierungen und 3 gespielte Matches. <lacht> und bei, ist ähm, was ist LTM? Da habe ich da auf hab jeden ich Fall einen Frankfurt. Sieg, ein Match, 705 Punkte, 96 Spieler überlebt und eine Eliminierung. Ich glaube, LTM ist Quads, oder? Also das, was wir eben gemacht haben. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, abonniert auch Roblox Felix, abonniert Dylan Dusk und abonniert Lplay 2. <lacht> Lplay 3. Und Lplay 3. <lacht> <lacht> das war's und ciao. <lacht>